Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone. Heute mal wieder Tavern Dieses Tavern gab es schon mal. Das ist Random, Randomonium, the fuck. Ähm, man sucht sich eine Klasse aus, bekommt dann ein zufälliges Deck und jede Runde werden die, ähm, ach wie heißt das, wenn die Mana Kosten von einigen Karten zufällig verändert. Das heißt, man könnte in den ersten Zug eine Sagen wir 10 Mana Drop Karte für 1 Mana bekommen, oder man bekommt eine 1 Mana Karte für 10 Mana, das wäre natürlich scheiße, aber alles ist möglich in diesem Tavern Brawl. Ich werde jede, ähm, jede Klasse einmal spielen, ich werde außer jetzt bei diesem Ladebildschirm die anderen Ladebildschirm einfach als rausschneiden damit es nicht allzu lang wird ich meine das ist ja eh langweilige Zeit die halt ihr eh nicht sehen wollt oh wenn ich den sehr früh oh mein Gott den hätte ich auf jeden Fall ähm stehe ich nicht egal ich pack die alle weg Hoffen, dass der günstiger wird der günstiger wird einfach gg sehr richtig gg ich glaube am anfang des zugs verändert auf oh, 4 schade ist das nicht noch ein wenig günstiger werden können ja ich bin richtiger als jäger heute <lacht> das kann hier noch mal die kenne ich doch ach ja genau oh, diese karte ist so stark aber nur wenn das feld voll ist Ich den einfach mal raus. Ach, das war dumm. Jetzt kann das... das... Oh mein Gott. Ich habe lange nicht gespielt. Ich werde ein paar dumme Züge machen, aber... Das kennt ihr ja. Ich bin immer dumm. Dumm, dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm. Dumm. Was? Also das wird ein wenig Verschwendung, würde ich sagen. Also ich sehe da keinen Sinn. Karte so zu spielen also ja, der machen was der will der wollte halt nicht riskieren leben zu verlieren und eine karte wird wahrscheinlich auch noch ziehen Alles andere wird ja keinen sinn machen ich hoffe ich kann den jetzt mal weit spielen Cool, er gibt mir Bananen. Oh, what? Oh, das wird lustig. Was kann ich diese Runde alles machen? Hm. mal heißt das überleben oder was soll das bedeuten ich verstehe das nicht ganz hm, egal man gehen hier langsam um die karten aus ach warum habe ich das jetzt so Das ist so ein guter Zug, ich denke nicht <lacht> Oh nein, Grim Patrol Also den muss ich auf jeden Fall loswerden Zwei Karten was? Eine Karte? Ach, Damage? Ach, egal. Das hat sich trotzdem gelohnt. Bedeutet das echt, dass die Karten alle mit einem überleben oder nicht? Oh mein Gott. Einfach, wenn das so funktioniert, wie ich glaube, dann nichts. Ja ah, oh, tatsächlich noch White Flory? Und oh, okay. Ach, ich bin so. Oh. Das war so dumm. Das war so dumm. Ich bin im Kopf davon ausgegangen, dass es Windfury hat. Hat es aber gar nicht. Wie kann ein Mensch nur so blöd sein wie ich manchmal? Die Runde war doch echt ewig. Bro, beeil dich mal. Okay. Interessant Damit macht er ihn kaputt Los, mach es oh. Okay, also Basically bin ich Gefickt ja genau der hielt sich ja, der hat gewonnen wenn er jetzt nicht missplayt der hat sowieso gewonnen auch wenn er missplayt das kann nicht missplayen ja wir nutzen im nächsten match bis gleich wo ho ho der hoffen wir hier vergünstigt wird auch noch deutsch 7 er 1 meine ich auch der bekommt eine extra karte so läuft das hier also was bekomme ich nöden wichser hm, gerne das kann sich schon gut lohnen Okay. auch noch für 1 alter das ist doch nicht dein ernst ich könnte den und den also rein theoretisch mich so ein Ach, ach, ho, Ach so, das verändert sich... Ah... Das heißt, ich kann trotzdem den hier spielen. Mein Hero Power ist eh nicht so toll, denke ich. So, ich lieber ein 1-1 als wenn ich, obwohl das an hätte mir einen taunt geben können. Na egal, ich hätte früher oder später sowieso spielen müssen. Okay. Okay, gönn dir. Gönn dir, Bruder. Hm, was mache ich denn hier jetzt? so viel damage einsaugen ich denke ich mach das so also drei ja, drei karten sterben mindestens ich denke mal diese drei dafür habe ich nächste runde auch keinen zug das ist wiederum scheiße der hat groß, der hat alles groß. Warte, Alter, der toten der Wargolem für zwei Mana, Alter, und ich konnte nicht spielen wie ein Chess Overload. Das ist schmerzhaft. Vielleicht kann die kann ich den dafür Tat geben, das wäre toll. Toll. <lacht> Ich glaub's nicht. Ich hätte den ja gerne mit 1 und 2 3 bekommen. Naja, kann man nichts machen. Was, du beliebt das? Okay, nein. Naja, fast. Oh, geil. Sind, ähm, fünf, sechs jedoch doch, er bekommt den kaputt. Und dafür ist sein Feld jetzt langsam ein wenig klar. Oh, nicht sein Ernst. Oha, das hat er so replayed. Der hat mein Leben geschickt. Hm, jetzt ist es langsam ein wenig schmerzhaft. geändert <lacht> naja ich werde ja bald so gehen können aber das ist ordentlich ein wenig okay, wenn ich werde nicht damit rechnen dass ich den jetzt zum taunt mache High hey, Damage. Kann es noch gewinnen? Also, verloren habe ich sie wohl auf jeden Fall nicht. Hm. Ja, das hat den überrascht, den Dude, den Wineway Dog. der muss echt alles rein treten, um den wegzubekommen was wenn jetzt Conclusion hat oder wie die Karte heißt ah ja, ne oh Gott, ein verficktes Leben das wird jetzt langsam echt kritisch <lacht> Oh, dann hat er den hier weggenommen. So, und wie bekomme ich das jetzt? Oh mein Gott. Diese Karte ist mein Held. Diese Karte ist gerade mein Held, das ist der MVP der Runde. Reporting for duty, oh. Feed you to master reporting for duty. Oh Ich hätte das. was soll's. Mein Leben fühlt sich. Ich <lacht> denke, wir werden ihn angreifen und dann mit denen angreifen. Oder was ganz anderes, das ich nicht erwarte. Oh, wow. Wow. Einfach nur wow. Legen oh Gott, das ist eine Tryhard-Runde. Ich will die nicht verlieren, ich will nicht aufgeben. Ich meine, langsam gehen uns auf die Karten aus. Oh, wow, wow, wow, wow, einfach nur wow. Oh, WoW wow, World of Warcraft. Oh Gott, überlebe ich damit noch eine Runde? Ich habe drei Damage. Ich muss auf jeden Fall den Trainer zerstören. Das kann ich aber nicht. Oh Gott, hätte nicht irgendein Mini mit einem Damage mehr haben können. Genug Leben. Der sieben der Mensch. Ich habe neun Leben. Wow. Oh, nicht sein ernst. Und damit hat er mich da wohl geschickt, so wie es aussieht. eine Chance das zu nehmen. Ach, ich kann nur einen drei geben. Der bekommt kein Charge, oder? Okay, ja, well played. und sogar nützlich werden mit der Fähigkeit Ich glaube, das ist das erste Mal in meiner langen Zeit in Hearthstone, dass ich diese Karte in meiner Hand halte. Hatte sich nur ein paar Mal auf dem Feld durch... Keine Ahnung, wodurch. durch. Auf jeden Fall noch nie in der Hand. Dann träg ich mal ein Stück wegen r Wonder. Äh ah, GG we 2 ist zu ein Das war auf Face wird Ready to flee. Das war ja klar, Alter. Das war so klar. Random, okay. Yeah. Das wird Werjo geben. Oh. Oh, danke. Das sind zwei... Fünf, sechs, sieben... Nee. Doch, ich trade das. Das war definitiv das Richtige. So einen harten Damage auf dem Feld. Ich denke nicht, dass er irgendwie 12 face Damage aufbringen kann. Ja, der Dude ist in Troubles Jetzt hat der Brawl. Nein, das würde keinen Sinn geben, jetzt zu Brawl. Nein, der hat verloren. Hehe. <lacht> wir öffnen jetzt erstmal das Paket, was wir gerade gewonnen haben. nix besonderes Lol. ja das ist warum man scheiß paket ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen ich werde das video in zwei hälften teilen was bis jetzt kommt ist der erste teil und ihr dürft gerne glaube ich da natürlich ist das der erste teil auf jeden fall ihr dürft ähm, gerne den zweiten teil angucken oh mein gott ich stotter ich werde hier gleich sowas einblenden wo ihr raufklicken könnt und dann direkt zu den zweiten Teil geleitet, wo ich dann auch die ganzen anderen Klassen einmal spiele, mit diesen diesem Seven Brawl. Ansonsten würde ich mich erstmal für ein Like freuen, ihr dürft mich gerne abonnieren. Viel Spaß mit dem zweiten Video und einen schönen Tag noch. Ciao.